Gott ist ja keine Person. keine Person. Wir denken, Gott ist like a Person. Gott ist like nothing. It depends, which way you are thinking about God, Parama Jeeves. The God is Wir können nicht sagen, God is so, God is so. Und wie sehe ich Gott in meinem alltäglichen Leben? Wie, mir fällt es schwer, Gott in allem zu sehen? Wie fühlst du dann? Hm? Wie fühlst du Gott? Fühlst du Gott? Oh, kaum. <lacht> Im in in Alltag kaum. Sagen, kaum, aber du uh, hast so. Die Glauben da, der Gott ist da. Aber yeah. wenn du denkst, der Gott fühlst etwas. Yeah. du hast gute Fühle und in Fühle sei so. Das yeah. ist alles. Das ist alles, okay. Dann versuche ich das mal. <lacht>